Ushido abzufackeln na, na, na, na, na. Walla, du Vogel, bist mir aber schnell auf die Schliche gekommen, QDH Aber ja, alle, es muss ein neuer Ende sein, die Deutschrap-Spitze Also verpiss dich, oder ich baller lo, lo, lo, lo, lo. Ja. Ich sehe gar keine Wummelbratan. bratan Brrra. Kudea. wusstest du nicht, dass skirr -Skir auf Türkisch a ah, ah, und Kaka heißt? das war ein original -Mermi Flow. Ach Mero, ach, was hast du dir gedacht? Weißt du was mein mein Bewusstsein hat? Es hat